Welcome, welcome. Oh, die guten Spieler. Jungs, ich bin doch da, ich bin wieder da. Oh, der war Sahne. Oh, der war schmackhaft. Guck dir's an. Oh, fuck. Jungs, es ist so lächerlich, ne? Oh. Wir spielen ja nicht um zu gewinnen, aber es geht um Spaß. Und Spaß hat man nur, wenn man ordentlich mal ein Teammate absticht. Ah nicht? Nicht auf dem Tor? Was? Ich bin am Arsch, Bro. Ich hasse dich. Yes, you can join my Discord. Did you uh, see something on the right side? Maybe there's a movie maker. I don't know. I really hope no one uh, make a fucking clip. Don't so stupid like me. Oh man, ich dachte er bleibt stehen und ich könnte ihn in die Album Suck Denise. Uh learn English. Learn English, bro. Last Christmas I gave you my heart. And the very next day you gave it away. This year. To ich verarsche ihn gut, oder? Sagt ehrlich, ich verarsche ihn. Oh, Jungs, ich bin reich. Oh, ein richtig schönes Schätzchen haben wir hier. Wer weiß, wo mein Haus wohnt. Ich muss einfach nur treffen, Brudi. What? Ich habe da gar nichts getroffen, Jungs. No. Ja klar, Aim. Aim ist... <lacht> <No. lacht> ich bin zweimal an der Leiter vorbeigesprungen. Hallo? Hallo? Beachtet nix. ich bin der Letzte, ich bin tot. Safe. Lauf doch! Ja, What? Sei, wer, wer ist Genebeam? Ach du Scheiße! Ja, safe. Oh, ich habe mir selbst die Granate, das habt ihr nicht gesehen. die, bitte! bitte. <lacht> Guck den granate Jungs. Was? Gott, limp! Oh, ich bin Hecke Jungs. Ich hacke Jungs. What was? Noch einer? Boah, wow. oh, ich bin äh, ein Sniper-Gott. <lacht> was? Jung? Clip?